Wichtig ist, dass du den Arbeitsfaden ringförmig über das Fadenende legst. Im nächsten Schritt ziehst du den Arbeitsfaden durch den entstandenen Ring. Anschließend hältst du die Schlaufe fest und ziehst am Fadenende, sodass eine Schlinge entsteht. Dann legst du den Arbeitsfaden um die Finger der rechten Hand. Halte die Anfangsluftmasche mit dem Daumen und dem Mittelfinger fest und ziehe anschließend den Faden durch die Schlinge.